Die Sicherheit unserer Kinder, unserer Kleinen, liegt uns ganz besonders am Herzen. Deshalb eine Bitte an Sie, sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, verehrte Pädagoginnen und Pädagogen, bitte melden Sie sich an beim Verein Sicheres Tirol. Ganz wichtig möchte ich hier erwähnen, dass diese Kurse, diese Kurse, die im Rahmen von schulischen Veranstaltungen stattfinden, für die Kinder kostenlos sind. Bitte nehmen Sie von diesem Angebot Gebrauch, denn die Vermeidung von Unfällen hier besonders von unseren Kleinen, von unseren Kindern, liegt uns ganz besonders am Herzen.